Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch gerne meine Morgenroutine zeigen. Ich benutze so ein paar Produkte für. Die stelle ich euch alle nacheinander vor. Zum Beispiel Sachen von Biotherm, von Klinik, von ja es hier ist auch von Biotherm, der Plump and Go äh, Klo. Naja, ich fange mal an. Und zwar, ähm wie heißt es, erstmal mein Nasenpiercing raus. Das mache ich immer raus, wenn ich mich wasche und schminke und so. Und ja, dann nehmen wir zuerst, um ähm jetzt mal mein Gesicht anzuforschen, nehme ich erstmal hier das Gesichtswasser von Biotherm. Einfach nur um das schon mal anzufeuchten, dass ich da gleich gut meine Waschlotion draufpacken kann. Ich drehe den Spiegel mal gerade um, damit ich mich besser sehe. So, dann nehme ich von Klinik das Forming Cleanser Mousse. nur so ein bisschen, das reicht schon und dann packe ich das einfach drauf, es ist natürlich jetzt wesentlich schwieriger, als das Gesicht nicht so richtig nass ist, aber ich gehe gleich ins Bad und mache das noch richtig nass, das schmiere ich also überall hier drauf und massiere das so ein bisschen ein Gehe ich mal gerade ins Bad, das also runterwaschen. Und dann gibt es noch was, so eine Bürste, die ich auch manchmal benutze. Das ist die hier. Die ist von Panasonic. Und hier das Unterteil, das kann man auf warm stellen. Dann kann man da so schön das Produkt in die Haut einarbeiten. Auch super toll. Ähm, ja, dann nehme ich mir jetzt nochmal ein Wattepad. Und das Gesichtswasser von Biotherm geht damit über mein Gesicht. Wenn ich mein Gesicht einseife und dann richtig nass mache, dann ähm, massiere ich das Produkt von Klinik dieses Cleansing Mousse, nochmal richtig intensiv in die Haut ein, damit das einfach richtig, richtig sauber wird. Und das ähm, Pad drehe ich dann nochmal um und gehe dann nochmal drüber. Einfach noch die letzten Schmutzpartikel runterzuholen. Und für meine Pickel ähm, nehme ich auch oftmals das ähm, Gesichtswasser von Klinik. Entweder die Nummer... 2 oder die Nummer drei, ähm, einfach weil da Alkohol drin ist und das einfach ein bisschen desinfiziert. Deswegen nehme ich das dann auch häufig. Und wenn ich meine Haut nicht so reizen will, nehme ich das hier von Biotherm. Ja. Dann gehen wir jetzt weiter zur Creme, die ist von Klinik Das ist so eine ähm, doppelte. Da habe ich ein Serum drin, eine Serumflasche, damit die Haut nicht so glänzt und nachölt. Und ähm, das eigentliche Produkt ist das normale, was es auch in der Serie gibt, für die verschiedenen Hauttypen. Und seht ihr, da ist ähm, so eine blaue Flüssigkeit mit drin. Seht ihr die? Ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Und verteile ich das auf meinem Gesicht und auch auf meinem Hals. Und schmiere damit alles gut ein. So. Und dann meine Augenpflege noch. Die ist auch von Klinik, die All About Eyes. Da hole ich auch nur ganz wenig. Weil für die Augen holt man nicht so wahnsinnig viel. Da reicht wirklich minimal ein bisschen drauf zu packen. Weil sonst die... Haut am Auge, das auch gar nicht richtig aufnehmen kann, wenn das so viel ist. Und dann zieht es auch nicht richtig ein und das ist Quark einfach. Und für die Lippen nehme ich dann den Plump Glow Aquasource von Biotherm. Tue ich einfach so ein bisschen auf meinen Finger. Drauf. So, dann ist das nämlich gepflegt. Und dann gehe ich hin und benutze ähm, die Super Defense CC Cream von Klinik. Das ist die. Ich so ein bisschen am Beautyblender, trocken übrigens, und verteile das dann in meinem Gesicht. Ich nehme dann nicht viel, nur gerade so ein bisschen, um einfach was frischer auszusehen. Verblende ich dann auch hier nach unten. Und topf das überall so ein. Und der Nase. Und auf dem Kinn. Blenden das auch wieder nach unten und die Seiten miteinander, damit das alles schön einziehen kann und gut verteilt ist. Ach, Mina, was machst du hier für Schiss? So einfach überall auftragen. Hier, wo ich immer so ein bisschen gerötet bin. Übrigens, ähm, hier die CC Cream ist extra dafür da, um Rötungen abzudecken. Das heißt, sie ist ideal dafür geeignet, um einfach die Rötungen der Haut abzudecken. Hier rasiere ich übrigens immer weil ich das nicht mag, wenn ich da diese Ecke habe. Das finde ich total scheiße. Deswegen rasiere ich da immer. So. Ja, das war's mit meiner Morgenroutine, Das war schon alles. So sieht dann meine Haut halt aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Das war meine Morgenroutine. Weitere Videos folgen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin. Ciao!